Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence-Kanal. Heute sehen wir uns an, wie man in Microsoft Excel Daten transponiert, sozusagen Zeilen und Spalten vertauscht. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dadurch diesen Kanal unterstützen. Und jetzt starten wir los. Wenn du Daten in einem Excel-Arbeitsblatt drehen möchtest, verschwende keine Zeit damit, das manuell zu tun. Excel bittet dafür eine praktische Transpose-Funktion an, die die Aufgabe schnell und einfach erledigt. Transponieren bedeutet, dass etwas in einen anderen Bereich übertragen bzw. verschoben wird. In Excel meint das Transponieren, dass der Inhalt einer Tabelle von einer Zeile in eine Spalte oder vice versa verschoben wird. Die Funktion erspart einem jeden Eintrag mühsam einzeln oder mit Formeln kopieren zu müssen. Die Transponieren-Funktion ist seit Excel 2013 fest integriert. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Dieses Beispiel besteht aus einer Umsatzstatistik, die uns Artikeln von A bis E auf die einzelnen Monate darstellt als Währungsbetrag. Nun möchten wir diese Darstellung in folgende Darstellung überführen. Und zwar die einzelnen Monate in den Zeilen und die entsprechenden Artikel in den Spalten. Um das durchzuführen, benötigt es im ersten Schritt eine Markierung des entsprechenden Datenbereichs. Anschließend muss dieser kopiert werden. Dazu kann das mit der Tastenkombination STRG-C erfolgen. Als nächstes klicke ich in jene Zelle in diesem Arbeitsblatt, in dem ich oder wo ich das einfügen möchte. Und zwar in diesem Fall die Zelle C14 und muss zu guter Letzt noch im Menü auf Start in den Bereich Zwischenablage einfügen und erhalte dann ein Untermenü, das uns nun viele verschiedene Möglichkeiten darstellt. Das entsprechende Symbol für Transponieren ist dieses hier, und zwar mit dem Pfeil nach unten und dem Pfeil nach rechts. Ich bestätige dieses und erhalte nun die entsprechende Darstellung, wie unten angeführt. Ich hoffe, ich konnte euch damit zeigen, wie ihr Daten relativ einfach transponieren könnt. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten.